Es wird eine Kugel aus der Urne entnommen, jedoch nicht wieder zurückgelegt. Die Ziehung wird zweimal durchgeführt. Mit welcher Wahrscheinlichkeit tritt folgendes Ereignis ein? In einer Ziehung wird eine blaue und in der anderen eine graue Kugel entnommen. 5 Zehntel mal 2 Neuntel plus 2 Zehntel mal 5 Neuntel ergibt eine Wahrscheinlichkeit für dieses Ereignis von 2 zu 9.